Ja, gespannt hat man heute nach Fulda geblickt, doch ein Durchbruch ist bisher bei den Tarifgesprächen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nicht gelungen. In dritter Runde hatten die Kontrahenten über einen neuen Tarifvertrag für die etwa 180.000 Beschäftigten beraten, konnten sich aber wohl nicht auf einen Kompromiss einigen und haben die Gespräche vertagt.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 wir haben schon zum Ausdruck gebracht, dass wir hier sehr standhaft sein wollen und die Arbeitgeber der Arbeitgeberseite wie gesagt auch heute und auch morgen noch mal die Chance geben wollen hier nachlegen zu können, damit die Chance an den Verhandlungstisch zu kommen dann auch tatsächlich real möglich ist. Die Bahn will sich am Abschluss im öffentlichen Dienst orientieren und sie möchte eine längere Laufzeit als die Gewerkschaften fordern. Das sind die Kernelemente, wo wir auf der einen Seite ein deutliches Lohnplus haben und auf der anderen Seite auch eine Verstetigung haben über eine Laufzeit von 27 Monaten und dauerhaft Lohnerhöhung in der Tabelle. Die Bahn will nach zwei Warnstreiks weitere Ausfälle verhindern. Die schließt die Gewerkschaft aber ausdrücklich nicht aus.